Wir wollen den Great Reset, ja den Great, Great Reset Wollen den Great Reset testen an euch Für 20 Jahre oder mehr und dann Sehen wir weiter, ob sich das wirklich lohnt Wir wollen alles an euch testen, von der Impfung bis zum Essen Ihr legt uns sogar Insekten zum Fraß vor Wir wollen alles an euch testen, von der Impfung bis zum Essen Und dann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 wirklich lohnt.